Wir wissen, du bist sehr beschäftigt, war Herr Ernte. Aber ähm, ich bin natürlich so ein bisschen interessiert grundsätzlich an Uganda, deine Erfahrung mit Uganda als Hersprungsland. Und dann können wir ein bisschen intensiver sprechen über deinen gleichnamigen Kaffee an sich. Ähm, du hast ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe ein paar Interviews mit dir gesehen und auch gelesen, die du gegeben hast. Wurdest du in Deutschland geboren, hast du vor ungefähr zehn Jahren in Uganda angefangen, Kaffee anzubauen. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Ich bin ja, wie du schon gesagt hast, in Deutschland geboren, in Baden-Baden. Und mein Vater kam 2000 wieder zurück auf unsere Familienfarm, die von meinem Opa damals gekauft worden ist, in den 50ern. Aber dadurch, dass meine Eltern eben dann in Deutschland gelebt haben, war halt niemand mehr hier nach dem Tod meiner Oma. Und äh, da lag die Farm recht brach. Also, da hat sich nicht wirklich jemand drum gekümmert. Und mein Vater wollte immer wieder mal zurück. Und ähm, kam dann, wie gesagt, 2000 hierher und hat dann ähm, wieder die Farm aufgebaut. Ähm, Kaffeebäume gepflanzt, viele Kaffeebäume gepflanzt. Und dann, äh, ja, und dann war so die Frage natürlich irgendwann: Wer übernimmt die Farm, wenn mein Vater nicht mehr kann oder nicht mehr will? Und äh, von uns drei Kindern war wohl, ich glaube, also der Abenteuerlustigste, <lacht> sagen wir mal. Und äh, habe mich dann, als ich mich dazu entschlossen hatte, dann intensiv mit dem Thema Kaffee und speziell natürlich Robusta, weil wir in der Robusta-Region sind, ähm, mit beschäftigt und mit Leuten gesprochen, mit Importeuren, mit Röstern in Deutschland. Ähm, und das war wirklich schon vor zwölf Jahren zwölf Jahren und damals war das Thema robuster noch ein ganz anderes Thema wie es jetzt heutzutage ist da hat haben sich Leute teilweise noch beleidigt gefühlt wenn man nur das Wort irgendwie ausgesprochen hatte und da kam dann nicht wirklich viel positive Resonanz grundsätzlich waren sie interessiert aber es war halt immer noch robuster und dann habe ich mir überlegt ja die Entscheidung steht, das nach, nach Uganda zu gehen und äh, mit Robusta zu arbeiten und dann mich nach und nach damit befasst, was kann man mit oder wie kann man den Robusta hochwertiger produzieren. Und ähm, habe dann angefangen, 2013, ja, vor zehn, fast vor zehn Jahren, ähm, herzukommen und um Robusta zu verarbeiten und damals schon den äh, als Washed, also die, schon die erste Saison, haben wir einen Handpalper gekauft und äh, Robuster, mit, <lacht> robuster durch den Handpalper gejagt. Ja, aber das war war eine schöne und hilfreiche, hilfreiche Zeit. Und jetzt zehn Jahre später knapp immer noch hier, immer noch ein robuster Verarbeiten. Das würde jetzt sogar mehrere Fragen anschließen. Als breite Frage, wie hast du denn als dein, dein Opa die Farm gekauft in den 50er Jahren in Uganda? Wie hast du denn die Veränderungen erlebt auf dem äh, ugandischen Kaffeemarkt? Was hat sich in diesen 70 Jahren verändert? Du hast auch gesagt, äh, Robusta hat eben nach wie vor noch ein, einen Ruf, der nicht so gut ist wie der von Arabica. Es hat sich ein bisschen gebessert. Und du hast dir Gedanken gemacht, wie kann man Robusta hochwertiger verarbeiten? Also so, mhm. Wenn du so mal einen Blick auf die Historie werfen kannst von Uganda. Ähm, man muss dazu sagen, dass... Uganda, beziehungsweise robuster, lange Zeit, ähm, ab den, den 70ern, ähm, als alles liberalisiert wurde, ähm, konnte jeder mehr oder weniger mit seinem Kaffee machen, was er wollte. Und ähm, Sprich auch, wie er gepflückt wird, wie er weiterverarbeitet wird. Ähm, dadurch waren die Qualitäten, die dann wirklich auf dem Markt waren, nicht wirklich gut. Ähm, dadurch kam natürlich dann auch der Ruf zustande, dass ugandischer Robusta oder Robusta an sich in den letzten Jahren ähm, kein guter Kaffee sei. Ähm, es verändert sich. Es hat sich verändert, wie du schon gesagt hast. Ähm, die die, die Specialty-Coffee-Szene oder die Fine-Robusta-Szene, wie, wie man sie in Robusta nennt, ähm, äh, die wächst auch hier in Uganda. Es gibt viele junge, äh, wirklich kreative Farmer, oder Produzenten, die das Thema aufgegriffen haben und wirklich gute Qualitäten abliefern können. Viele sind jetzt erst seit zwei, drei, vier Jahren dabei, aber das ist ein Trend, den ich sehr positiv sehe. Nicht nur für Uganda als robuster Land, sondern robuster an sich, dass man diesem Thema einfach mehr Aufmerksamkeit schenkt. Was waren denn deine Schritte, die Qualität des Robusta-Anbaus in Uganda zu verbessern? Du hast angekündigt, du hattest eine Maschine gekauft. Das war ja. Bestandteil dessen. Ja. Ähm, ich habe mir grundsätzlich erstmal den, die Verarbeitung von Arabica angeschaut, weil viele äh, sagen: Ja, Arabica, die Verarbeitung ist viel, viel besser wie die mit Robusta. Klar, es war damals auch eine ganz andere, weil. Robusta Teil zu dem Zeitpunkt fast nur als Natural aufbereitet worden war und nicht als Washed. Aber wir haben uns gedacht, das muss halt irgendwie auch gehen. Und dann habe ich mich natürlich mit Farmern unterhalten, mit anderen Produzenten und habe mir das Verfahren angeschaut, also dieses Verarbeitungsverfahren. Und eins zu eins kommt man sich nicht kopieren auf, auf Robusta. Das geht nicht. Also man muss noch ein paar andere Schritte dazwischen stellen. Ähm, aber das war ein Prozess über Jahre also selbst wenn du die Maschine hast ähm, musst du entweder das, das Soaking oder das Deeping verlängern verkürzen ähm, die Fermentation ist eine ganz andere wie bei der Arabica weil das ist einfach eine andere Mucilage Schicht wie beim Arabica oder hast du einen, einen äh, Mucilage Remover an deiner Maschine der schon relativ viel wegnimmt ähm, oder Fermentierst du trotzdem noch, um wirklich dann alles wirklich clean zu bekommen von der Bohne. Also das sind Sachen, die du einfach nur über die Jahre lernst. Aber der erste Schritt, um die Qualitäten zu verbessern mit der Robusta, war eigentlich, dass ich mir die Arabica-Seite angeschaut habe. Und dann das rübergenommen habe, was gut und hilfreich vielleicht war. Und dann aber auf Robusta umswitchen. Hannes, ich will gar nicht die ganze Luft wegatmen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, grätsch du ruhig einfach ein. Ja, was äh, mich an der Stelle vielleicht interessieren würde, Stefan, also ich kenne ja deine Kaffee jetzt schon seit zwei, drei Jahren und äh, wir haben schon von dir einmal einen Washed Robuster gekauft. Den hatten wir auch eine Weile in unserem Tiger Terra Blend genutzt. Ein sehr schöner, sehr sauberer Kaffee. Aber persönlich äh, war ich noch mehr begeistert sozusagen äh, von deinem Honey Process Robuster. Und das ist ja jetzt auch der Robuster, den wir unseren Kunden äh, präsentieren als Single Origin Kaffee. Weil wir den so außergewöhnlich gut finden. Und vielleicht kannst du uns da noch mal kurz erzählen, wie du da, äh, welcher Unterschied das genau ist. Ein paar äh, wissen das vielleicht schon von, von den Zuhörern, aber ich glaube, das ist nochmal allgemein eine gute ja. Auffrischung sozusagen. Ja. Also den Kaffee, wie du schon gerade eben schon gesagt, gesagt hast, den Wash, den ihr damals gehabt, bekommen habt. Ähm, die ersten Schritte sind die gleichen. Sprich, du diebst du den, den, die roten Cherries. Erstmal muss man natürlich die roten Cherries pflücken. Das ist ein Schritt, den man gerne auslässt, aber ist der wichtigste eigentlich. Ähm, die roten Kirschen werden dann in, in, in Wasser eine gewisse Anzahl an Stunden äh, gediebt, dann verarbeitet, das also spricht die, die rote Schale, wird entfernt und ähm, geht dann durch einen Waschprozess. Also, wir haben einen Mucilage Remover, sprich diese schleimige Schicht, die um die Bohne noch dran äh, herum ist. Ähm, muss bei einem Wash komplett entfernt werden. Ähm, das macht teilweise die Maschine, teilweise macht man das auch einfach über Fermentation, sprich in einem, in einem Becken, Wasserbecken, wo man die, die Bohnen dann ähm, eine gewisse Anzahl an Stunden, je nach Wetter, äh, je, nach Wetter das, je nach Wetter eben, äh, kürzer oder länger, sprich ähm, bis dann diese ganze Mucelitschicht ähm, entfernt ist. Dann werden sie danach nochmal gewaschen, um wirklich ein sauberes Bild zu bekommen. Sprich, dass Die, die grünen Boden die hören sich dann so ein bisschen an wie so, so Kieselsteine, die man reibt. Dass man dann so wirklich sicher sein kann, jetzt ist der Prozess abgeschlossen und dann kann man sie auf die Raised Beds bringen zum Trocknen. Beim Honey, bei dem Kaffee, der jetzt quasi bei euch in, in Vegan steht, ähm, wird, wird diese rote Schicht eben auch entfernt. Nur der Unterschied ist jetzt, dass wir diese süße Schicht an der Bohne lassen wollen. Das heißt, die, die, die Bohne geht nicht durch das ganze System der Maschine, sondern wird quasi auf halbem Weg gestoppt und es, die Bohne an sich kommt vorher raus, bevor sie eben in diese, in diese ähm, Waschstraße, sage ich mal, Waschstraße geht. Das heißt, du kriegst so eine schleimige Bohne, die sehr süß riecht, die äh, auch süß schmeckt. Es ist so um, und je nach Müsselfleisch, je nach, uh, die noch an, an, an der Bohne ist, kann man eben einen, einen Red Honey, ein Yellow, Yellow Honey, einen Red Honey oder einen Black Honey machen. Und uh, wir haben uns eben auch aufgrund uh, von dem Wetter, die, das Wetter, das wir hier in uns in der Gegend haben, ist eigentlich ganz uh, ideal für einen Red Honey. Um, der trocknet langsamer als ein Yellow Honey. Aber nicht so langsam wie ein Black Honey. Black Honey sind immer ein bisschen schwierig, weil man da relativ oft sieht, dass sie überfermentieren oder fermentieren wegen, dem, wegen der Mucilin-Schicht und der relativ langsamen Trocknungsphase. Daher, der Red Honey ist für uns eigentlich ganz ideal und das ist der, den wir jetzt, oder den, den ihr jetzt bekommen habt. Ah, das ist interessant. Das wusste ich auch nicht, dass du den als, als Red Honey, das wäre meine nächste Frage gewesen, äh, wie du den klassifizierst. Ja. Ich finde das allgemein schon erstaunlich. Also eigentlich meine Lieblings über die Jahre hinweg sind eigentlich in der Regel Honey Robustas und das ist mhm. beim Arabica nicht unbedingt der Fall. Ähm, das scheint irgendwie bei Robusta Feinrobuster besonders gut zu funktionieren. Ja? Ich weiß auch nicht ja. genau, was das Secret dahinter ist, aber es scheint einfach diese, diese Süße, die da äh, mhm. noch gewonnen wird, das nimmst du schon in der, der Tasse tatsächlich wahr, finde ich. Mhm. Das, das freut mich wahrscheinlich auch die, die, die, die Musilage, die einfach beim Robust, beim Robusta einfach vorhanden ist, mehr vorhanden ist, wie beim Malbeca, ähm, kann man eben dann noch mal ein bisschen äh, spielen mit, sagen wir. Ja? Also es ist sehr süß, sehr, sehr fruchtig. Äh, teilweise riecht es dann beim Trocknungsprozess nach Karamell. Ähm, also es ist schon interessant. Also ich kann mir schon vorstellen, was ihr mit dem Kaffee macht. Ich <lacht> so, hätte noch eine Frage, Stefan, gerade an der Stelle. Ja. Und zwar, ähm, wir reden jetzt auch wieder über Robusta, was ja wirklich so, ich sag immer, Standard ist. Aber jetzt äh, ging es ja zunehmend ja. in den letzten Jahren in die Richtung, okay, eigentlich müssten wir genauer genommen Canifora sagen. Ähm, wie, wie siehst du das als Produzent? Sprecht ihr lokal immer von Robusta oder Canifora? Oder, oder hast du da eine Meinung oder eine Haltung zu, dass man da <lacht> genauer sein sollte? Oder, ja. Um und dann vielleicht die andere Frage noch, äh, kannst du vielleicht noch mal kurz zu den Varietäten was sagen, die du da ja. bei dir hast auf der Farm. Ja, ähm, ja das Wort robuster, ähm, es wird in der Szene immer noch, glaube ich, viel mit robuster bezeichnet. Also es kommt doch immer darauf an, mit wem du sprichst oder wo du bist, mit wem du sprichst. Und äh, hier, wir bei uns hier nennen es robuster. Ähm, Richtigerweise, wie du schon gesagt hast, muss es Canefora heißen. Ähm, ich habe da jetzt nicht wirklich eine positive oder negative Haltung zu, wer jetzt diesen Kaffee so oder so bezeichnet. Ähm, ich glaube, ich würde auch weiterhin Robusta sagen, obwohl es wirklich wahrscheinlich Canifora ist, weil es einfach mehr Leute kennen unter Robusta. Carnephora ähm, ist für viele noch was, was sie überhaupt noch nie gehört haben. Ähm, Robusta ist dann schon ein bisschen familiärer, obwohl es vielleicht noch ein bisschen negativen Touch hat wo wir einfach daran arbeiten müssen, das irgendwie in die positive Richtung zu bringen. Ähm, aber ich, ich glaube, eher jetzt so die, die, die, die jetzt so in, in, in dieses Business kommen, die die, die nennen es gern Canephora Und für mich ist es auch völlig äh, okay. Wir wissen ja, was über den <lacht> Die Die zweite Frage, ähm, also wir haben hier die, die ähm, ursprünglichen äh, Varietäten, sprich die Nganda heißen die und Erecta. Das sind die, die Local-Varietäten, die es schon immer hier in Uganda gegeben hat. Ähm, in den letzten Jahren gab es von verschiedenen Instituten äh, Varietäten, die entwickelt worden sind, sprich die, die K-Linie oder KR-Linie. Ähm, aber die haben wir nicht. Ähm, wir haben die wirklich, die, die, die es schon immer gab hier. Und wir. Haben teilweise auch selbst dann unsere Cuttings gemacht, also neue Setzlinge gemacht, um wirklich dann von ähm, einfach in dieser Linie zu bleiben ne? und nicht jetzt irgendwie neue, neuartige Setzlinge einfach auf die Farm zu holen, und dann zu mixen. Also, wir pflanzen immer noch neue Kaffeebäume, aber nur nur ähm, die Local, Local Setzlinge. Okay, interessant. <lacht> Verändern sich so Varietäten denn im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte, also die, die einzelnen Varietäten? Ähm, ich bin jetzt nicht der wirkliche Profi in dem, in dem Bereich, aber die, die, die Local, also die, die Varietäten, die wir hier haben, die haben sich nicht verändert. Die Neuen, die Neuen, wie gesagt, die sind teilweise resistent oder sagen sie resistent gegen... Verschiedene Bohrer, also verschiedene Krankheiten, die eventuell kommen können. Vielleicht auch noch hitzeresistenter, weil die Sonnenperioden werden auch immer ein bisschen härter und harscher hier. Aber diese Local Varietäten, die waren, die sind und waren schon immer so, wie sie waren und die werden sie auch nicht verändern. Wie ist das da? Also man äh, hat ja lang, landläufig immer gesagt, Robusta ist halt die robustere Pflanze und ist weniger anfällig etc. so als äh, im Vergleich zu Arabica. Und jetzt ja. gab es ja dann doch vor zwei Jahren oder drei Jahren so die ersten Research-Ergebnisse. Also dann hat man auch gesagt, okay, Robusta wird eine größere Zukunft haben durch Klimawandel. Und jetzt vor mhm. zwei, drei Jahren hieß es ja doch in den ersten Studien, okay, äh, der Klimawandel wird eigentlich so extrem, dass selbst Robusta es gar nicht mal mhm. äh, so einfach haben wird. Wie ist ja. das so? In den letzten Jahren bei dir gewesen auf der Farm? Hattest du mehr Probleme mit irgendwie Anfälligkeiten und so weiter? Ähm, man merkt schon, dass ähm, die einige äh, Krankheiten häufiger auftreten. Ähm, sorry, mein Desfun. <lacht> ähm, ja, also ich fand es ich immer wieder lustig zu lesen und, und Leuten zu hören, ja, Robusta ist so einfach anzubauen, einfach in den Boden und warten, bis Früchte kommen oder Kirschen kommen und pflücken und alles ist gut. Robusta hat auch Krankheiten, auch viele Krankheiten und äh, auch Krankheiten, wo die, die ganzen Bäume einfach äh, absterben aufs Mal. Und ähm, da muss man halt, äh, wie Marabika auch, dahinterher sein. Ähm, wir spritzen nicht, also wir nutzen keine. Pestizide oder so gegen irgendwelche Krankheiten. Sorry. <lacht> ähm, wir nutzen keine Pestizide oder irgend sowas. Das heißt, wenn je nach Krankheit, was, was wir irgendwie gesehen haben, dann werden wir den ganzen Baum rausnehmen und neu pflanzen. Den Baum rausnehmen, verbrennen und neu pflanzen. Ähm, man kann einiges tun gegen Pestizide oder gegen, gegen, äh, gegen Krankheiten ein richtiges Pruning, wie sieht, ein richtig, das richtig, wie sieht die Baumsilhouette aus, ähm, genug Wind durch die Mitte des Baumes. Ähm, also man kann schon einiges machen, um, um äh, den vorzubeugen, aber es ist ein Mythos, dass robuster bäume weniger anfälliger sind, beziehungsweise nicht so anfälliger sind wie Arabica-Bäume. Okay. Mhm. Wie groß ist eigentlich deine, deine Farm? Vielleicht Das wäre nochmal ganz interessant. Und dann vielleicht äh, wie für mich oder für die Zuhörer, wie kann man sich das vorstellen? So dein, wie viel macht so Kaffee vom Farmalltag aus, auch in der Jahreszeit, vom Ertrag? Also hast du auch andere? Was, was baut ihr sonst an? Ich nehme an, mhm. die Obst, Gemüse und so. Ähm, wir haben jetzt hier oben noch, also auf dem noch so circa 60 äcker 55 äcker und davon benutze ich jetzt für die kaffeeproduktion die ich jetzt mit ähm, der koffe no gemacht habe eben äh, circa 30 äcker ähm, ja es nimmt natürlich die, die meiste zeit in anspruch klar ähm, kaffee aber wir haben noch eine kleine piggery farm also schweine die einfach so dazugehören für mich wenn ich jetzt äh, mich selber sagt, ich will irgendwie organisch Kaffee einbauen. Und Dann brauche ich Dung und brauche guten Dung und meine Schweine geben mir den Dung, den ich für die für, für die Kaffeebäume benutze. Ähm, dann haben wir noch ein paar Hühner, wie ihr schon gehört habt, <lacht> zwei Truthähne und ähm, was haben wir sonst noch? Ja, ähm, Früchte, also viele Mangobäume, Avocado-Bäume, die wir auch als Schattenbäume nutzen natürlich, ähm, Papayas, die wir jetzt noch zusätzlich noch, äh, noch pflanzen, weil wir auch zu, in naher Zukunft äh, eine Papaya-Fermentation machen wollen. Da wollen wir natürlich sagen, das, das kommt alles von der Farm. Mhm. Ähm, bisschen Ananas, ähm, bisschen Vanille, ja so Sachen. Ja, Spannend. Und ähm, kannst du das sozusagen, hast du, wie viele Mitarbeiter brauchst du, um so eine Farm zu managen? Wie viel seid ihr? Mhm. Ähm, jetzt, wir Pflücker, die jetzt gerade hier sind, wenn wir in Saison sind, sind es zwölf. Zwölf Warum zwölf? es ja, klingt wahrscheinlich ein bisschen wenig, aber ähm, leider, also, es ist es so, dass wenn du zu viele Pflücker hast, siehst du, dass die Qualität an roten Kirschen einfach mit der Zeit äh, runtergeht, weil einfach jeder viel pflücken möchte hm. und ähm, dann brauchst du so ein, so ein gutes Maß an, an, an Arbeiter, die wirklich dann, wenn sie pflücken, nur die roten Kirschen pflücken und die finden am nächsten Tag auch noch rote Kirschen. Hm. Äh, hätte, hätten wir jetzt 20 Mitarbeiter, ist wir vielleicht ein Drittel wieder aussortieren, bevor wir verarbeiten. Ähm, daher sind wir gerade mit 12 gut dabei. Die machen einen wirklich guten Job, ähm, pflücken jeden Tag von 630 bis abends um 6 also das ist schon hart und bin super zufrieden mit dem cool. mhm. und außerhalb der saison je nachdem was was zu tun ist sind eigentlich immer drei, drei bis vier sind ständig da die bleiben dann hier sechs sieben monate und der rest kommt dann wenn wenn eben saison ist. Mhm. Ähm, ja, spannend. Und das Thema, du hast es ja eben schon gesagt, du baust ja eigentlich organisch an. Ist das äh, irgendwie für dich relevant als Produzent, dieses Biosiegel zu gewinnen? Oder siehst du da keinen Mehrwert? Oder wie, was ist da so deine Haltung zu? Du ja, ähm, nee, also ich sehe da in, dem, in den Siegeln, sehe ich da absolut keinen Mehrwert, weil ich weiß für mich, wie ich arbeite und jeder, auch wie ihr auch, ähm, Könnten jederzeit auf die Farm kommen und würden sehen, wie, wie wir hier arbeiten. Ähm, auch für mich persönlich. Ich will keine Chemikalien nutzen, will keine Pestizide nutzen. Ähm, so versuche ich eben zu arbeiten. Und ähm, ja, diese Siegel, da wird oft viel mit, mit gespielt, habe ich so das Gefühl. Ähm, also ich habe da eher lieber Vertrauen zu, zu den Kunden und die Kunden müssen dann irgendwie Vertrauen zu, zu uns hier haben, dass wir wirklich so biologisch, organisch wie möglich arbeiten. Ja, gut. Ich habe noch zwei Fragen, die mir in den Sinn gekommen sind. Während du erzählt hast, das ein, du hattest es angesprochen, dass eure Region besonders geeignet ist für Red Honey. Ja. Was also, zeichnet denn Senbambule äh, oder eure Region aus? Mhm. Um, Zimbabwe war nie wirklich so, wenn du in Uganda die, diese ganzen Top-Regionen hast, da hast du immer Mount Elgon, Bugisu, uh, Kassese, Rensoris. Zimbabwe war nie wirklich uh, auf, der, auf der Karte so für, für guten Kaffee. Um, es ist einfach unser, unser Klima ist einfach ein bisschen was anderes, wie du gehst einfach nur 100 Kilometer weiter, da regnet es, also wie ich es nicht wirklich ähm, darlegen. Aber es ist leider, es ist wirklich so, dass wir, wenn es dort drei Monate regnet, regnet es bei uns vielleicht nur einen Monat. Und ähm, dadurch hast, haben wir mehr Sonnentage wie andere Regionen im, äh, im Land. Es gibt natürlich auch andere Regionen, wo die klimatischen Verhältnisse gleich sind und auch gute äh, Red Honeys oder Black Honeys auch machen können. Ähm, nur ich... Man, man sieht es auch, wenn man, denke ich, Red Honey macht, wie viel Kaffee fermentiert auf der Trocknungsfläche. Also, ne? also es kann schon mal passieren, dass du Red Honey auf die, oder Honeys auf die Fläche machst und ähm, du hast drei Tage Regen. Und nach dem dritten Tag siehst du schon, dass äh, der Kaffee anfängt zu fermentieren. Und der hat nicht mehr die gleiche Qualität wie derjenige, der vielleicht in den ersten, äh, ersten Stunden auf der Trocknungsfläche die Sonne bekommen hat. Und daher ist es halt immer schwierig, auch in höher gelegenen Regionen Anis, Anis zu machen, die konstant eine gute Qualität hat, weil da halt oben einfach erstens kühlere, Temperatur, kühlere Temperaturen sind und teilweise einfach der Regen durchgehend ist. Und wir haben hier eigentlich, obwohl es jetzt gerade regnet, in einer Stunde scheint wieder die Sonne. Bin mir ziemlich sicher. Wie hoch liegt ihr denn, deine Farm? Wir sind ja auf 1250 Meter, das ist schon sehr hoch für robuster. Ähm, durchschnittlich robuster Teil, auf wie viel Meter sind die? Eigentlich. 300 oder so, also ja. ja theoretisch, glaube ich, bis auf äh, 0 Meter. Genau. Anbauen, ja. ne? das ist wirklich hoch, ja. Also, wir sind schon sehr hoch für, für robuster. Ich habe auch, ich hatte Hannes das gestern schon geschickt. Ich habe zufällig bin darauf gestoßen, dass Uganda oder eure kaffee Organization ausgetreten ist aus der International Coffee Organization. Und dass es da Meinungsverschiedenheiten unter den Farmern gibt, wie sinnvoll die Entscheidung war. Hast du da eine Meinung zu? Wie hast du das erlebt? Für den für den Export an sich hat es äh, nicht wirklich eine große Veränderung. Also früher hast du dein Certificate auf äh, dein ICO-Certificate von ICO bekommen, jetzt bekommst du es von der, äh, der UCDA. Ähm ich weiß nicht, was, was der, der Gedanke, beziehungsweise die, die Gedanken, die Sie da aussprechen, warum sie so ausgetreten sind. Ähm für, die, für die Herren wahrscheinlich äh, nachvollziehbar. Für Viele Farmer eher nicht. Ähm, gut, wir wissen auch nicht genau, was, was so die Benefits für die, äh, die UCDA da bekommen hat von der ICO. Ähm, oder wo jetzt dann quasi, oder wie, wie sie es jetzt regeln möchten, ich habe keine Ahnung. Ähm, wir versuchen erstmal hier unser Ding zu machen. Alles, was, was dann kommt, müssen wir dann mal schauen, wenn's, wenn es wirklich dazu gekommen ist. Und äh, du machst es jetzt seit circa zehn Jahren und ähm, die eine Million Euro Frage zum Abschluss ist natürlich, bist du glücklich? Nein. Bist du zufrieden, dass du den in die Fußstapfen deines Großvaters und dann deines Vaters getreten bist? Sehr. Also ich bin sehr zufrieden. Es war natürlich am Anfang eine Umstellung. Ich kam ja ursprünglich aus einem ganz anderen Bereich. Ich war in der, in der Unternehmensberatung. Und hat dann das Glück bekommen, äh, das, das Glück gehabt, äh, ein Sabbatical zu bekommen von meinem Arbeitgeber damals. Und konnte quasi die ersten, das erste Jahr dann so als Tryout nutzen. Und äh, ich, meine, ich kannte Uganda und ich kannte die Farm. Und äh, aus Urlauben, ich meine, ich, 86 war ich das erste Mal hier auf der Farm. Ähm, und als ich dann äh, klar zum Urlaub hergekommen bin, war ich nicht mal. Natürlich nicht die ganzen Wochen hier auf der Farm, sondern ne, was man halt macht, Safari und so Sachen. Ähm, aber es war halt schon mal was anderes herzukommen und dann wirklich arbeiten zu müssen. Und dann, <lacht> äh, ja, um, um einfach das Leben unterhalten, also was zu verdienen. Ne? Also, es war schon mal was anderes und äh, spannend. Und ich erinnere mich noch, nach, glaube ich, zwei Monaten im Sebastian habe ich vielleicht meine Chefin damals angerufen und gesagt: Oh, ich glaube, ich komme nicht mehr, weil es mir, mir so Spaß gemacht hat und es war dein eigenes Ding, dein eigenes Baby, wo du, ne, du fängst da an Sachen zu entwickeln und es ist ein gutes Produkt einfach und ähm, Leidenschaft äh, gehört dazu natürlich, aber viel experimentieren, viel, man kann so viel machen mit Kaffee, ähm, und wenn es dann noch on top wirklich äh, ein guter Kaffee wird und ihr habt gesagt, dass er ein guter Kaffee ist, <lacht> dann, dann, dann freut mich das natürlich umso mehr. Ja. Ich, ich, ich wünschte, mehr Berater würden Kaffeefarmer werden. <lacht> Wären die auch noch für was gut. Fantastisch. Das ist die richtige, die richtige Richtung. <lacht> Eine Frage habe ich jetzt noch zum Abschluss, Stefan, an, an dich. Ja. Und zwar, ähm, wenn du jetzt Kaffee trinkst oder ihr in, in der Region, in der Stadt, ist es, ist es äh, trinkst du immer deinen Kaffee? Trinkst du robuster? Wie verbreitet ist so robuster als sage hm. Da jetzt auch mal bei euch in Uganda als Filterkaffee oder wie auch immer ihr den Pott so zubereitet? Ja. Ähm, also sind zwei Seiten. Einmal hier in der ländlichen Gegend. Trinkt eigentlich keiner Kaffee, außer mir. Ähm, das ist... Äh, immer noch, es ist kein Mythos, dass die meisten, die Kaffee haben und Kaffee verarbeiten, in welcher Form auch immer, ähm, trinken ihren eigenen Kaffee nicht. Und viele wissen teilweise noch nicht immer, was, was damit passiert, wenn er die Farm die Region verlässt. Also es ist noch viel, mhm. viel Arbeit. Ähm, auch, auch meine Arbeiter, die wussten teilweise nicht, was danach passiert. Also wenn der Kaffee gepflückt ist, das habe ich dann über, über Monate mit denen bin ich mit denen durchgegangen und denen, ihren Kaffee gegeben, den sie mal, den sie gepflückt haben und dann getrunken haben, und fanden sie dann nicht ganz toll und haben dann auch verstanden, warum es wirklich not notwendig ist, nur die roten Kirschen zu pflücken. Mhm. Ähm, also hier trinkt wie, wie gesagt die meisten trinken die meisten Leute nur Tee, aber in der Stadt ist so ein Wandel. Also es kommt mittlerweile so dieses, diese diese Kaffeeszene. Ähm, es gibt immer mehr auch wirklich gute Coffeeshops, die wirklich guten Kaffee machen, mehr Baristas, ähm, Leute, die wirklich im größten Röster, die sich da irgendwie eine ähm, kleine Rösterei aufgemacht haben, äh, so mit 5 Kilo, 7 Kilo Röstern. Also es, es, es wächst und es wird auch noch in den nächsten Jahren wachsen, wie es jetzt aussieht, äh, wie es danach aussieht. Also ich bin da relativ gut davon überzeugt, dass, dass diese Kaffeeszene hier in Uganda wächst, weiter wächst, sagen wir mal so. Ja. ja, schön zu hören. Ich meine, das ist ja auch also irgendwie wichtig oder eine schöne Wertschätzung dann auch. Also es macht ja auch Sinn eigentlich in den produzierenden Ländern. Aber klar, da gibt es große Unterschiede. Ne? In Äthiopien gehört es ja da zur Tradition genau. dazu. Ja. Es ist in, in anderen Regionen hier sprich Bugisu Ich kenne mein Abendessen heute. Mhm. Um, ja, in, in solchen Anbauregionen wie wenn Kassese, so, da ist so die Tradition ein bisschen anders, ein bisschen mehr mittlerweile so, weil auch viele Touristen kommen und die wollen natürlich dann auch... mal den Kaffee haben und das haben dann die Einheimischen auch übernommen und rösten dann teilweise ihren Kaffee auch selbst. Ähm, aber hier in unserer Region, da... Ist eigentlich niemand. Ja, also ich röste in der Pfanne zum Beispiel hier zu Hause. Ja. Ich weiß, nicht, ich habe schon vor einer halben Stunde angekündigt, dass das die letzte Frage ist, aber gerade wo du es gesagt hast, du hast ja mal, hast du mal in Deutschland rösten lassen? Habe ich das richtig verstanden? Ja. ja, also ganz am Anfang, als ich äh, als Coffee Koffeino gegründet wurde, habe ich den äh, hab Kaffee in Ru Rohkaffee nach Deutschland gebracht und in, äh, in Deutschland brüsten lassen und dann zu den Endkunden gebracht. Äh, also ich wollte diese ganze, ganze Kette quasi selbst machen, soweit es ging. Ähm, Rösten lassen in Deutschland ist relativ teuer. Äh, also es war vielleicht aus Business Sicht gesehen <lacht> schwierig. Schwierig. Ähm, aber so für den Anfang und um auf den Leuten wirklich ein Robuster bis an die Tür zu bringen, war es einfach notwendig. Einfach mal, weil du damals noch keinen Retailer irgendwie gefunden hast, der den Robuster mit ins Programm aufgenommen hätte. Ähm, daher habe ich mir dann gesagt, das mache ich alles selbst. Ähm, über die Jahre dann aber habe ich gesagt, okay, warum nicht die ganze ganze Wertschöpfungskette in Uganda lassen und habe dann in Uganda rösten lassen. Natürlich war zu dem Zeitpunkt die die größte nicht auf dem Standard wie wie sie jetzt in Deutschland oder wie wie ist oder so ähm, natürlich war eine ganz gute Röstung, also hat den Leuten auch geschmeckt, ähm, aber dann war es für mich, ich war mehr da weniger noch so eine Einzelperson. Und meine Arbeit ist eigentlich so die auf der Farm, also wirklich verarbeiten, in den Feldern sein. Das kostete dann viel Zeit, dann auch noch nach Kampala zu fahren, den Kaffee zu rösten, zu verpacken, zu labeln, nach Flieger zu stecken, danach. Also es war alle einfach zu viel. Und da war ich natürlich froh, dass dann wie unter anderem ihr Coffee Circle darauf auf den Kaffee irgendwie aufmerksam geworden seid als Rohkaffee und äh, seitdem verkaufe ich jetzt nur noch Rohkaffee, was für mich etwas einfach viel einfacher und angenehmer ist. Du kennst uns und gerade Deutschland, oh. Röstereien schon so ein bisschen, äh, es ist eine sehr breite Frage, aber gibt es irgendeinen wichtigen Unterschied, Rösten in, wie in Uganda gerüstet wird versus mhm. wie in Deutschland gerüstet wird, also vom allein vom, vom Equipment her, von der Ausstattung? Ja. Das sehr, sehr ist der Punkt eigentlich Equipment und Ausstattung, ja. ähm, Also, zum Beispiel, um, um, um das gleiche Röstbild zu bekommen, die, die haben keine äh, Kurve, Röstkurve, die angezeigt wird auf, auf einem Laptop oder so, oder eine, eine röst ein Röstvorgang, der irgendwie abgespeichert ist, und du weißt, der wird eins zu eins wieder äh, quasi abgerufen, wenn der neue Batch quasi in die Röstmaschine kommt. Ähm, hier, Teilweise schauen sie sich einfach die, den ersten Batch an, wie braun der ist. Und dann lassen sie die, den zweiten Batch einfach so lang äh, laufen, wie, bis die gleich ungefähr, ungefähr gleich aussehen. Ähm, das ist so, wie ich meine Risotto immer koche. Hauptsache, es sieht richtig aus. Genau. Also so wird teilweise hier noch geröstet. Also, ähm, aber es gibt auch mittlerweile gute, gute Anlagen, die wirklich ein... Ähm, ein gutes, in guten Kaffee rösten, ähm, aber natürlich an, an, an europäische Verhältnisse kommen sie, glaube ich, noch nicht ran. Also da, dafür habe ich jetzt äh, vielleicht auch zu wenige Röstereien hier in Uganda gesehen. Also die Röstereien, die ich kenne, die machen einen ganz guten Job, ähm, aber bedarf natürlich noch ein bisschen an, an weiß nicht, an die Kleinigkeiten. Ne? Sprich, auch Röstkaffee dann. Vielleicht mit Luft trocknen und nicht auf, auf einer Plane, auf dem Boden und so Sachen. Das was halt noch äh, so, so gemacht wird. Ja, ja das wäre auch für mich mal interessant, das zu sehen, denke ich. Ja. Musst du musst du vorbeikommen. Wird höchste Zeit, ne Stefan, dass wir mal das wird sein. dich besuchen ja. können. Okay. Ja, äh, Hannes, wenn äh, du nichts mehr hast. Vielen Dank für deine ja. Zeit, Stefan, und äh, für die Beantwortung der Fragen. Es macht immer wieder Spaß, mit dir zu sprechen und ein bisschen mehr zu erfahren. Gerade auch, weil wir ja noch nicht da waren. Aber äh, ja, es ja. Auch, äh, schon schöne Fotos und so weiter von der Farm gesehen, von der Verarbeitung. Und ich freue mich auf den Launch und wir werden das äh, Feedback unserer Kunden mit dir teilen, beziehungsweise kannst du es dann auch direkt auf der Webseite lesen oder wir teilen es mit dir. Und sehr cool, sehr schön. Bin ich vielen, gespannt. Vielen Dank auch von mir. Es war sehr informativ, sehr hilfreich und äh, ich freue mich auf die erste Uganda-Reise. Ja, jederzeit. <lacht> jederzeit.